Dein allererstes Video, Sandro, was du hier für Freifahrung gemacht hast mit dem Paar Zaunegger, das ist phänomenal. Und ähm, Horst Zaunegger hatte, ähm, war ähm, Vater ohne Sorgerecht. Und ähm, die ähm, Gerichte in Deutschland haben gesagt, nee, ist in Ordnung. Zaunegger ist damit zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Und hat eine Diskriminierung feststellen lassen, es war damals eine Situation, dass ein Elternteil oder ein Vater nur dann ins gemeinsame Sorgerecht kommen kann, wenn die Mutter auch positiv zustimmt. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, ist hier eine Diskriminierung.